Wer bist du? Ich bin der Guru, ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netback. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall, die Bäume, sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an, Ich ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter.